Jeden Monat zahlt man einen kleinen Teil seines Lohnes in die Pensionskasse. Doch dieses Geld ist keineswegs einfach weg, denn es landet direkt auf dem persönlichen Sparkonto und generiert jedes Jahr Zinsen. Das eigene Altersguthaben wächst so laufend an und man sorgt so bestens fürs Alter vor. Damit das so bleibt, brauchen wir jetzt eine für die Versicherten faire BVG-Reform.